Heute testen wir Eichhorn fränkisch hell. Prost. Tja, ich weiß nicht, wie die da hier reingepresst haben in der Brauerei. Das, das Eichhörnchen, keine Ahnung. Das wäre mal eine gute Frage, aber ich habe es bestellt bei mybier.de. Unter dem Video alles verlinkt. Echt geil, mybier.de. Bin ich bin Fan von. Grüße gehen raus. So, und? Behalte ich, trinke alleine. Nö, Also geht ja, überhaupt nicht. Also, Na gut, also machst du jetzt Protokoll? Arbeit? Ja, ich mach das Protokoll. Was haben wir denn da? Prognose sage ich, selber, Minimum. Was ist das denn, ein Bier? Das ist ein schönes Sektchen hier. Eichhorn. Eichhörnchen. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Mann, herrlich. So, was ist das musst sehen. Ein Nur Eichhorn. Eichhörnchen. Brauche Eichhorn. Ach so, wer kostet, der was? Ah, okay. Fränkisch hell. Na, wie sieht der? Karl? Äh, Hier naja. steht Karl. Guck doch mal. Karl, das Eichhörnchen. Das ist Karl. Fränkisch hell. Ist Eichhorn, Klammern Karl. Prognose? Links Silber. Und Silber. Genau, das hätte ich nämlich auch gedacht. Ja, das ist ein Hellet. Ach so? Fränkisch hell, was soll das sein? Ach so. Naja, ich weiß ja nicht, wie das Franken so ist. heller, wie das heller ist. Ich finde eigentlich schon cool, da kratzt wenigstens einen Punkt. Das Grüne finde ich gar nicht cool, weil irgendwie mag ich Grün nicht mehr. Und die Flasche finde ich ist eine schöne Vor. als zwei Punkte würde ich geben für Auspacken oder Wegpacken. Ich Punkt geben, aber gut, mit zwei komme ich auch klar. Was war bestimmt den zweiten Punkt geben, nur weil das Eichhörnchen Karl heißt? Karl der oder das Eichhörnchen. So, Augensucht oder Augenflucht? So, kippt hin. Ja, mach da endlich mal. Ich falusche hier auch, Engel. das ist nicht so heiß. Wenn die brauchst du ja in die eigentlich kannst du das erriechen, erschnuppern. Das könnten wir mal testen. Attasten. genau. Das, das, das testen wir mal. Mhm. Das ist ein bisschen fröhlicher als das andere. Das könnte ein Held sein. Du Schwarzbier. Was ist denn das. das? Ist das wirklich so? Nee, also das ist mir zu lasch. Das ist ja doller. Boah. Ja, stimmt. Da, da ist ja der Geschmack weg, wa? Das ist... das ist ja heftig. Was ist denn das? das deswegen heißt das Eichhorn. weil Der Geschmack der verfliegt einfach viel zu schnell. Ja, das ist so schnell weg, das Eichhörnchen. Ich hab sechs oder sieben Punkte gegeben. Ja, mit sieben Punkten weg bei dir. Ich hätte nämlich so gesagt zwischen acht und sieben. 6 und 7. Der nehmen wir 5. <lacht> gibt da gibt er 7. Ja, mache ich auch. Ich habe 6 sagt vorhin. Du hast gesagt zwischen 6 und 7 und ich habe so gedacht zwischen 8 und 7. Ja, dann müssen wir 5 geben. Oder, oder? Nee. Nein, Du machst ja auch keinen Strich. Spezialpunkt. Ich keinen Strich, ich mache einen Kreis. Ich habe noch nie ein Bier mit einem Eichhörnchen drauf gesehen. Tja. Es ist für. Und, und da steht auch Karl. Also wenn, ich, also, wenn das nächste Mal mein Kumpel Karl Geburtstag hat, dann kriege ich ja ein Bier geschenkt. Das ist ganz klar. wenigstens hm. also Zielpunkte, wenigsten, also also, wirklich also, schon eben. Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, für nicht Biertrinker ist das Stecker einsteigerbier War, oder? Das hört sich immer an, als ob so Drogeneinsteigungen das ist, ja. ja, also wenn wir jetzt anfangen willst. <lacht> Wenn du jetzt vorhast, Alkoholiker zu werden, dann wäre das das Einsteiger ja, ja. Einsteigerbier hier. Willst du Alkoholiker werden, zieh dir das Eichhörnchen Dein Eichhorn. Dann musst Karl hier, an. Dann nimm dir den Karl und der probier mal. Es. Der macht dich zum und wenn das, Und wenn es zuerst nicht schmeckt, ist das nicht so schlimm. Ja, zieh ja, einfach ja, erst, trink erst mal eine Kiste. Das ist nicht so schlimm. So, das ist ja so geschmacklos mild, das, das kriegst du. Das wird schon. hier Boot, ja. Mhm. Uwe? Naja, da ist kein Uwe drin. Ja, der Oh. Bronze. Ja, 19 hätte du über, ja. Hat eigentlich nicht verdient. Ich krieg ein Veto ein, weil ich hab eine Veto macht. Nee, nee, Bronze gibt oh. <lacht> es. Tja, so ist es. Ziemlich lecker. Wenn Karl Wurzler hat, kann nicht. Das nicht Alter, Das ist die Idee, auf jeden Fall. Ja, guck mal bei Maybio vorbei, da könnt ihr das bestellen. Das ist eigentlich echt geil. Hab da einen Kumpel, der Karl heißt, denn hier ist extra. Äh, steht drauf Karl und strich zum Eichhörnchen. Äh, schon lustig. So, Endwertung sind wir bei 18 Punkten. Das ist die oberste Bronzeklasse. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das richtige für verpflichtende Bekanntschaften. In ein sehr hoch angesetztes Bronzebier mit einer äh, relativ niedrigen Einsteigerhürde, äh, wenn man hier trinken möchte. Ähm ja, das kann man. Ja, wenn man echter Deutscher, Deutscher werden will, dann muss man erstmal mit dem Karl anfangen. Du, ich hab gleich mit dem Brutal ja <lacht> Na Ja, du bist auch hier uh, geboren. Du hast halt direkt mit dem Sternburger angefangen. <lacht> und dann trinkst du halt mal einen Frankfurter. <lacht> Die Rohrperle, genau. Hey, no. Da ging es dann weiter. Und Was Trinkt man denn als nächstes? Naja. Wir ja. wollen ja in der Geschichte jetzt nicht. Aber das dauert zu lange. Vielleicht machen wir da mal einen Livestream über eine Geschichte. Was ist denn da so? Das ist zu alt leer. Nein. Wir könnten ja mal mit Piratenbräu trinken, wo ist denn das eigentlich? Haben die jetzt schon getrunken? Beinen ja. Ach, hier hätte mal ein Mönchshof hell. Alter, pass auf. oh Gott, ey. Was ist denn das für ein Alter, Alter Junge? Ja, ich bin hier, ich wo wohnen wir denn hier? Mönchshof Lager. Feines, helles Lager. Also bis dahin, unbedingt um den Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr das geiles Video. Liken, teilen, kommentieren. Und ja, der dicke Mönch schreibt sich schon den Bauch immer. Das wird interessant. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Warte. Ja, wie gehst du mit deinem Lager? Das ist aber kein Kellerbier. Das Wieso denn? Lager. Lager? Na, na ja, der Bruder da hast du auch ein Lager. Ist so doch gut.